muss ich jetzt was machen, Konsens. Hm. So, vielleicht, ja. Genau. Ja. Ich muss, glaube ich, hier das Licht anlassen. Also, ich glaube, so ein hartes Licht. Ja. So, besser, ne? Ja. Sehr schön. Ich habe mir jetzt nochmal das Stück auch durchgeguckt in der Partitur. Und die Startfrage war ja klar für das Gespräch. Die war ja immer, ob es diesen Mittagsschlaf wirklich gegeben hat. Also, <lacht> im, im, ich werde hier das Vorwort natürlich einblenden, den, den Werkkommentar. Ähm, ja. Es ist ein Traumstück, oder? Ein, ein... Also ja, also ich liebe Mittagsschlaf. Ich habe übrigens auch heute einen gemacht. Ähm, ich komme nicht immer dazu, wenn ich dann irgendwie unterrichten muss oder wenn ähm, irgendwas dazwischen kommt, aber, aber halte ich ihn normalerweise heilig und schlafe nachts eher wenig. Einfach auch oft auch aus St Zeitstressgründen jetzt. Habe ich ja gerade äh, eine Oper fertig geschrieben, da hatte ich auch wieder viel, eine lange Zeit ohne äh, ordentlichen Nachtschlaf und da ist der Mittagsschlaf ganz wichtig und interessanterweise ähm, ist es nicht nur ein normaler Schlaf, also oft, sondern gerade wenn ich so tief in so einem Schaffensprozess drin bin, dann, ähm, weil das ein leichterer Schlaf ist, denke ich, äh, ist das eigentlich fast eine Meditation über das, was ich da gerade komponiert habe oder die Dinge, die ich ja. jetzt gleich... Nachmittag komponieren möchte. Und das ist dann so eine interessante, ähm, so ein... Ja, zwischen, noch, zwischenbereich, ne? Zwischen... Äh, genau, im Zwischenbereich auch. ist es auch so ein Wirbel, genau, Wirbel das ist das Wort halt gesucht. So ein Wirbel im Kopf, der quasi sich damit intensiv beschäftigt, aber alles ein bisschen irgendwie nicht in der ordentlichen Reihenfolge, nicht so in einem bewussten... Ähm, in der bewussten Ordnung, sondern das Material, um das es geht, ist da irgendwie so überall da und wird da verwirbelt und dann kommen da manchmal interessante Sachen raus und es ist jetzt nicht wahnsinnig oft, aber doch immer mal, dass ich irgendwie aufwache mit einer Lösung ja. sozusagen, die ich ja. sonst nicht bekommen hätte. Das finde ich dann immer sehr spannend. Ja, berühmt sind ja die Benzolringe, die ja auch von dem ah, Chemiker, Chemiker im Traum also in ihrer Gestalt im Traum entdeckt wurden, weil das sozusagen ein ungelöstes Problem war, was auf die Weise dann einsichtig wurde. wurde. Mhm. Mhm. Äh, und, und Träume an sich sind ja faszinierend. Es gibt ja die Leute, die dann die Träume auch beeinflussen können, lucide Träume mhm. und alles Mögliche. Dann gibt es ja auch noch äh, mittlerweile wahnsinnige Filme, diese dieser eine, wo sie in den einen Traum und dann noch tiefer in den nächsten Traum eintauchen. Ja. Bei Bloch spielt das ja auch eine Rolle in, zum Beispiel in Spuren, seinen, seinen frühen äh, kurzen Erzählungen oder Aphorismen, lange Aphorismen und ähm, viele erweisen sich dann im Lauf der Erzählung auch als Träume. Und insofern hat das Stück auch schon dadurch einen Touch von, von Ernst Bloch. Ich habe eben besucht, wir haben ja auch ein Konzert im Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen gemacht, wo unter dem Fußboden des Veranstaltungsraums, sein Arbeitszimmer aus Tübingen eingebaut ist, unter einer Glaskante. Ach, und kann drüber laufen. Aber ich wollte jetzt gucken, ob da vielleicht eine, ein, ein Chaiselon oder eine Liege für einen Mittagsschlaf drin steht. So ist es aber nicht. Da gibt es nur einen, Ach, einen Sessel, aber einen Pfeifenrauchsessel. Man kann schön. natürlich im Sessel auch unheimlich gut schlafen. Ist nicht mein Ding, aber ich kenne viele, die im Sitzen ihren Mittagsschlaf abschließen. Also es ist ja lustig, <lacht> das ja, ja. Stück besteht ja aus. Hm. Zitaten oder Einzelworten, Infinitivformen aus Zitaten, die du zusammengestellt hast aus äh, Texten von Bloch. Genau. Äh, nur der Titel ist eigentlich eine Aussage im Indikativ. Bloch träumt mit Punkt, glaube ich. So. Stimmt, ja. Das, das ist mir so. noch gar nicht aufgefallen, das ist völlig. Und lustig. dann kommen ja, diese Worte, die aber auch, ähm, man wird das, ich werde das hinter vielleicht auch sehen, was da eigentlich, vielleicht dieses, diesen ja. Teil über das Stück selbst oder über die Partitur reden, wollte ich aber fragen, wie als du diese Anfrage oder dieses Vorgespräch hattest über Ernst Bloch, war das für dich eine feste Größe oder hattest du schon Bloch gelesen oder war das eine, eher eine neue Anregung? Also ich hatte von ihm gehört, aber mich nie ordentlich mit ihm beschäftigt. Ja. Deswegen war das eine ja. sehr willkommene ähm, Anregung, ja. mehr zu tun. Und ähm, ja, in der Musikwelt gibt es natürlich immer die Verwirrung ne, mit Ernest Bloch. Oh, und auch das Bloch. Noch, ja. Genau. Äh, deswegen, also das, das habe ich dann irgendwie erzählt. Ich komponiere gerade dieses Stück. Und in USA zumindest haben viele dann immer gedacht, ich beschäftige mich mit dem Komponisten. Ah, ja. Das war dann aber ganz nett. Dann konnte ich immer ein bisschen erklären. Und der, was er so äh, geschrieben und gedacht hat, das liegt mir sehr am Herzen. Ähm, gerade die... Gerade das Nachdenken über Utopie ja, und, und das Hoffen, das Hoffnen, dass er ja so oft, ähm, dass er so oft nachdenkt und das er so oft erwähnt. Es ist so passend in, für diese Zeit. Der Klimawandel, der auch durch meine Kinder mir, ähm, natürlich ist er uns gegenwärtig, wenn wir aus dem Fenster gucken, aber auch da äh, auch im Zusammenhang damit. Das war ja Also an dieser Stelle kann man es vielleicht auch erwähnen, du lebst ja und arbeitest in den USA ähm, und Ernst Bloch hat ja auch in seiner Biografie eine Exil-Episode, eine längere sogar in den USA. Der hat sich aber, äh, da gibt es ganze Untersuchungen äh, drüber, ähm, dafür entschieden, sich zum Beispiel sprachlich nicht zu integrieren. Er hat mhm. äh, nicht richtig Englisch gelernt und hat sehr viel gearbeitet in, seiner, in, in seinem Exil an der Ostküste. Das wusste äh, ich noch nicht. Mhm. Ja, also er war in so einer Exil-Community natürlich mit Hans Eisler eng befreundet und da ging es natürlich um europäische Traditionen und europäische Geistesgeschichte. Das ist wahrscheinlich in New Mexico nicht so, oder das ist weiter weg, ne? Ja, also eine Community, aber es gibt eine kleine deutsche Community tatsächlich. Und es ist da schon auch eine, auch da ein bisschen eine Verwandtschaft in dem Sinne, dass ich ja. Meine Musik hat sich mhm. dadurch, glaube ich, schon geändert. Ich bin ja jetzt schon 18 Jahre am Hin und Her tingeln, mhm. vor allem zwischen den USA und Deutschland. Aber ähm, im Prinzip wohne ich dort und hier. Und ähm, es war eine bewusste Entscheidung, ähm, auch wenn mein ganzes Unterrichten und so eigentlich in den USA seitdem stattfindet, den Kontakt hier. Äh, mich abreißen lasse, beziehungsweise beispielsweise andersrum, dass ich bin immer noch hier künstlerisch mehr verankert. Ja. In den USA, andererseits ähm, ist es da, äh, in New Mexico spezifisch, da bin ich seit 2010, ist ja das Schöne, dass ähm, die Natur unglaublich ähm, wild ja. noch ist und gewaltig groß, ähm, ja, um die Stadt Albuquerque herum ist einfach Natur und dann kommt ja. erstmal stundenlang nichts in die nächste ja. Stadt mit dem nächste größere Stadt, Stadt mit dem Auto gut es gibt Santa Fe das ist eine Stunde weg und ansonsten äh, Phoenix sind sieben Stunden mit dem Auto und ähm, ja. Denver sind auch noch mal sieben Stunden mit dem Auto in eine andere Richtung und da ist dazwischen wirklich eigentlich unberührte Natur relativ unberührt ähm, und in den Süden runter auch lange lange bis da kleinere Städte kommen ja. das ist ähm, das führt so ein bisschen zu so einer Mentalität, alle, so, die ich jetzt so kennengelernt habe, ähm, Künstlerinnen und Künstler, die machen im Prinzip, was sie wollen und ähm, lassen sich gegenseitig freundlich in Ruhe, aber sind natürlich auch freundlich interessiert. Aber es ist äh, überhaupt nicht das, was ich hier so, äh, wo man auch in Deutschland einfach ein bisschen müde werden kann, dass irgendwelche erbitterten Grabenkämpfe geführt werden. Ja. Und so, das ist ja auch interessant und macht ja manchmal auch Spaß, wenn man da irgendwie einen ähm, Diskurs führt, aber es ähm, kann auch einfach frustrierend werden oder, ja, unproduktiv. Und das, in den USA ist es, ähm, also in, in New Mexico, in den USA so groß ist es überall anders. Ähm, ich mein, habe ja auch in anderen Orten da gelebt und das ist dann schon, in Boston ja. zum Beispiel, in hm. British Massachusetts, viel eher vergleichbar mit Deutschland oder so, aber eben in New Mexico, Albuquerque, ähm, ja, da ist man als Mensch irgendwie viel kleiner und ähm, es ist ein bisschen mehr egal, was man macht, sozusagen, weil es so, ja, weil irgendwie der Raum drumherum größer ist. Wir haben ja schon mal neulich Witze drüber gemacht, ich kann es mir in etwa vorstellen, aus den äh, Serien, die dort spielen, die Netflix-Serien, wo man ja genau. ein bisschen Eindruck von der Wüstenumgebung äh, und diesen räumlichen Verhältnissen kriegt, die eben äh, anders sind als in Rhein-Neckar oder in äh, genau. Stuttgart. Ne? Jetzt schreibst du ja für Heidelberg auch eine Oper im Moment, oder bist, ist jetzt fertig, äh, ist jetzt fertig ja. aber so mit einem sehr deutschen Thema. <lacht> das, die Arbeit hat, hast du aber auch natürlich auch in New Mexico. Auch in äh. New Mexico, aber da habe ich tatsächlich, wenn man jetzt, also die, ist die Arbeit die ist ja seit Jahren sozusagen, das war ja mehrere Jahre Vorlauf und da habe ich viel in New Mexico gemacht, aber auch recht viel in Deutschland. Hm. Und ähm, wenn man jetzt einfach guckt, die Klanglichkeit, bevor ich in die USA ging und da ist auch noch ein Indienaufenthalt ganz wichtig gewesen, ja. 2002 war der, ähm, da, ist es, da ist in meiner Musik weniger Platz davor, da ist alles, ähm, es, ich neige eher zu kur kurzen Stücken, immer noch, aber davor ja. war es noch, es war fast, ähm, äh, naja, es war nicht wirklich wie Webern, aber ja. es war so ein bisschen ähnlich von der ähm, Enge der Ionen und so. Und, ähm, und ja, und das hat sich mit den Jahren, das, das Fließen der Zeit hat sich mit den Jahren geändert in meinen Stücken. Und jetzt ähm, mit Sophie Scholl, das Thema der Oper. Ähm, ja, das, ich glaube, seitdem und auch davor schon ein bisschen ist es relativ, oder zumindest bei dem Stück, relativ egal, wo ich mich befinde, wenn ich tief in dem Kosmos drin bin. Insofern, ähm, sicher verändert sich ähm, meine Musik hoffentlich immer weiter. Und ich schreibe nicht über denselben Kram, das hoffe ich doch sehr. Aber ähm, das konnte ich ganz, das war so äh, stark schon präsent, diese Oper, dass es im Prinzip, ich konnte das irgendwie gut, gut transportieren von, von hier nach da und wieder zurück und waren ja auch ähm, zwei konstante, eine Zeit von konstanten Treffen mit der Ulrike Schumann, die den Text geschrieben hat und ja. dann auch die Regisseurin war relativ äh, Früh dabei und das geht ja mit Hilfe von Zoom mittlerweile überall. Wir haben uns ja, ja. Okay. getroffen, wo wir gerade zufällig alle waren. Und wie gesagt, ich bin ja recht häufig auch hier. Also, das war genau eigentlich, eigentlich unerheblich, wo ich da war. Natürlich musste ich auch da, wenn ich darüber geredet habe, mir erklären, wer das eigentlich war. Und ja, wahrscheinlich von außen betrachtet ach so, deutsche Komponistin, na klar, die muss was über Nationalsozialismus klar. machen. Weiß nicht, ob, das, ob der Gedanke dann auftaucht, aber ähm, es ist ja, ist ja ein bisschen was Wahres dran auch. Naja, man kann es ja auch als eine Art Verpflichtung sehen, ohne dass man jetzt ja, okay. selber die Geschichte äh, korrigieren muss, aber äh, klar, es ist auch, man, äh, wir, so oder so müssen wir uns natürlich damit identifizieren, auch im Ausland. Richtig. Ja. Mhm. Äh, Jetzt, jetzt ist ja wahrscheinlich der, die Herangehensweise, wenn du dich dem Bloch über diesen, dem Ernst-Bloch-Text über diesen Traumzugang, Mittagsschlaf, äh, diesen Zwischenbereich genähert hast, ein ganz anderer als bei der Vertonung eines Opernlibrettos mit einer mehr oder weniger linearen Handlung, nehme ich an, oder durchbrochen linearen Handlung, äh, weil du hier gar nicht. Gezwungen war es möglicherweise in einer ähm, klaren Semantik oder äh, in äh, rhetorischer Zwangsläufigkeit zu komponieren. Stimmt. Also, das Stück hat ja eine große, ähm, da passiert sehr viel auf einer klanglichen Ebene, dass Aha. sehr viel Zeit da ist für die Vorbereitung von Ereignissen und dann die, der, den Übergang von einem Ereignis zum anderen, wo die Abgrenzung gar nicht klar sind. Auch die Abgrenzung zwischen den äh, einzelnen Textbestandteilen sind nicht äh, zwischen einem Wort und dem nächsten, sondern es überlagert sich manchmal und verdichtet sich auch auf die Weise. Ne? Mhm, genau. Es war äh, total ähm, schön, auch dass das quasi so innerhalb dieser Opernkompositionszeit war, weil das war so ein bisschen ein Stück ähm, das war was es war halt einfach ohne den nationalsozialistischen Ballast. Das war eine ähm, schöne leichte arbeit im Sinne von ähm, unbeschwert. so. Und ähm, ich habe das wirklich sehr genossen, da ähm, ganz genau, ähm, wirklich eigentlich mir die Freiheit zu nehmen, zu machen, was ich will. <lacht> Mit der Klanglichkeit und, und allen möglichen Dingen auch, ähm, wie ich die Singstimmen komponiert habe. Völlig das Gegenteil von Oper. Und die Verben, die da vorkommen, sind tatsächlich auch mehr Material mhm. als was anderes, obwohl sie natürlich auch geordnet sind, so ein bisschen. Die Bedeutung ist wichtig in dem, wie sie geordnet sind und wann sie auftauchen. Ja. Und vielleicht ein bisschen, mit welchen sie sich quasi überlappen, welche da gleichzeitig, Es so, ja. ist immer so eine Schnittmenge, wenn man jetzt irgendwie diese Verben aufschreiben würde, man würde irgendwie so Kreis, äh, so, so eine Art Spotlight da drauf, dann hätte man immer so eine kleine Ansammlung äh, von Wörtern, die gleichzeitig erscheinen und am Ende ist es aber dann sogar etwas dann ordentlicher und sie <lacht> Es gibt auch mal dann nur eines oder sogar im unisono, was am, äh, vorher ja wenig passiert. Da ist ja viel ähm, mit kleinen, kleinen kontrapunktischen Linien und so. Man kann eigentlich nicht wirklich verstehen, was da gerade, welches Verb da gerade dran ist, ja, ja. ist aber auch unwichtig sozusagen. Es, geht, es ist ja am Anfang gleich so, also auch aus der Sicht der Instrumentalisten äh, ungewöhnlich, dass die erstmal auch äh, mit der Stimme gefordert sind, dass sozusagen die Vorbereitung, dass du, am Anfang heißt es ja stimmlos gefärbt, äh, dass die, die Stimme selbst als äh, musikalische Komponente auch erstmal eingeführt werden muss, anhand eines konsonantischen äh, Rauschens im Grunde. Ne? Mhm. Mhm. Und das wird ja, dann, was ist das erste Wort, ich glaube... Das machen wir ja ein. Ich habe die... Ja, das blende ich dann ja. so also ein. Es gehört in. zu mehreren, das Moment, dann war so warten, glaube ich. Warten. Gehört das zu überschreiten? Erwarten. Oder? Erwarten ist im Prinzip also. das erste, was so vollständig kommt. Und diese... Hi. Diese ähm, stimmlosen, laute sch und Pf, kommen da, die gehören zum, zu verschiedenen, aber im Prinzip, Moment, ich muss nur mal ich konnte meinen Ausdruck hier nicht, ich das auf dem Monitor, ähm, überschreiten ist, genau, da ist das sch ja, in der Mitte, auch ein eins der zentralen Verben, das kommt immer wieder, ähm, kommt aus dem Denken, heißt überschreiten, ich dachte, da war noch eins, Nee, das ist eigentlich trotzdem das Einzige mit SCH. Hm. Ja. Es gibt natürlich auch noch das Leuchten, aber das ich ver verwendet, weil das kommt ganz am Ende erst. Ja. Interessant finde ich, dass es treten ja dann so Verdichtungsvorgänge äh, ein und dann gibt es eine ja, Textur oder Technik, die du Pulsationen nennst, also wo auf mehreren Ebenen äh, nicht identische Rhythmen sich so gegeneinander verschieben und eigentlich so komponiert sind, dass es eben nicht zusammen ist. Oder nicht. Das passiert aber alles ohne Pausen. Ne? Es gibt, glaube ich, in dem Stück gar keine äh, klanglichen Pausen. Ich glaube, eine einzige kurze, da ist aber immer das Pedal. Ja, ja, ich weiß, genau, da war ich ja dabei. <lacht> Stimmt. In, insofern äh, richtig, da geht es eigentlich äh, wirklich keine Stille in dem Sinne. Ja. Die Pulsationen, sowohl als auch die, dieser Anfang aus dem Lautlosen, äh, hat natürlich alles auch mit dem Vorgang des Schlafens so ein bisschen zu tun. Ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man jetzt lucidisch schlafen würde oder wenn man sich dessen bewusst ist, dass man gerade schläft, ist ja eigentlich meistens nicht der Fall, aber vielleicht doch ein paar Sekunden, bevor man tatsächlich ganz schläft, da ist es ja schon so, dass man auch dem eigenen Atem lauscht oder dass der eigene Herzschlag. Ist ist ein kleiner Aspekt davon in dem Stück immer wieder. Mhm. Aber es kommt irgendwie von innen, ne? aus dem Klang heraus und äh, genauso wie ein ja beim Mittagsschlaf auch die von außen eher stören würden oder die, Richtig. die die Außengeräusche. Genau, genau. Es ist ein echt ungestörter Mittagsschlaf. Hm. Ja, es gibt so eine tolles. Ich schneide das hinter raus, aber es gibt so eine tolle Szene äh, bei Pasolini in dem Matthäus evangelium film wo man nicht genau weiß, ob das ein Schnittfehler ist oder nicht, wo der äh, Josef nämlich mittags eindöst in der Sonne und man hört immer spielende Kinder im Hintergrund und plötzlich ist absolute Stille. Also die Kinder sind weg und dadurch schrickt er auf und dann steht der Engel vor ihm und macht die zweite Verkündigung über äh, das Kind. Und äh, das ist abs eine absolut schockierende Stille, weil dann eben auch dieses äh, mehr oder weniger im Hintergrund pulsierende Kinder spielen. sowohl beim Spielen als auch, glaube ich, beim Hören kann man nicht so richtig die Länge des Stückes abschätzen. Man verliert das Zeitgefühl ein bisschen. Mhm. Also sind ja... ja, äh, sind ja. Bei, bei YouTube wird man es natürlich sehen, wie das es sechseinhalb Minuten dauert oder sieben, aber äh, das ist ja eigentlich... Das spricht nicht gegen das Stück, dass man also auf, sich wirklich auf diese Ebene begeben muss oder dass man gar nicht die Wahl hat. Äh, ja, äh, durch, das ist durch, durch. sehr schön wahrgenommen und gehört. Ganz genau, das war ja ein Ziel oder es war ein es Bestreben bei dem ja. Stück. Äh, ich sagte vorhin schon, ich neige zu kurzen Stücken. Ich hätte das Stück auch gerne länger irgendwie, aber das war, also ich, ich, komponieren finde ich, es ist es anstrengend für mich. <lacht> und das war alles quasi, was ich da so rausholen äh, konnte in dem ja. Moment. ja. Genau, aber äh, zumindest mit sechs oder sechseinhalb Minuten Verlieren des Zeitgefühls ist ja schon auch ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. 20 Minuten mehr natürlich. Super, aber ja. da wird es mir dann als Zuhörerin oft auch zu lang. Deswegen neige ich auch zu den kurzen Stücken, weil ich sie selber ganz attraktiv finde. Ja, ja. naja, es ist ja vielleicht auch eine Bedingung dafür, dass man so auf dieser textlich, auf der nicht... Äh, eindeutig inhaltlichen Ebene bleibt, sondern in diesem Zwischenbereich. Genau, wenn man jetzt hier, ganz genau, wenn man so ein ähm, plötzlich sowas ja, semantisch Verständliches hätte, wäre es auch so ein bisschen ein, ein Schocker irgendwie. Das ist am Ende ja ein bisschen so, wenn man das, wenn man da wirklich die letzten zwei Seiten mhm. Mhm. aber es ist nicht so wahnsinnig offensichtlich. Ja. Deswegen genau. Im Prinzip ist bei dem Stück Ganz generell auf verschiedenen Ebenen, nicht nur die textliche, auch sonst, du hast es ja schon angesprochen mit, ähm, mit den, wie hast du gesagt, vor, dass Dinge vorbereitet werden, äh, relativ lange Zeit und dann so ineinander fließen. Also ja, ja. relativ viel ist so. Es sind viele Übergänge, die man auch erst im Nachhinein realisiert, ne? dass man sich jetzt von A nach B bewegt hat oder dass, äh, dass sich Parameter geändert haben. Ja, das dann, aber es erinnert so, ja. natürlich von der Zeitgestaltung an solche Stücke wie das Lohengrin-Vorspiel, wo auch äh, sich die Sachen sehr langsam entwickeln und man erst im Nachhinein merkt, dass überhaupt was passiert ist oder was, was, sich, was sich ereignet hat. Mhm. Was wir leider im Internet natürlich nicht so ganz äh, hundertprozentig rüberbringen können, ist die, die Rolle des Raumes. Du wünschst dir ja im Vorwort eigentlich, dass der Raum selber einen großen Nachhall hat oder eine große Räumlichkeit auch und dass äh, Stimmen oder Instrumente im Klavier mit resonieren, das Pedal ist ja auch man Mal gucken, ob man das, äh, wie, wie stark man das hörbar machen kann. Das ist ja aber auch fein, dann hat man ja zumindest ein Argument, dass man das unbedingt noch mal live hören müsste. Ja, ja, da eben die, Argum die Argumente leuchten uns auch alle ein. Also es ist ja auch das Ziel. Äh, die Stücke nochmal auch in andere Zusammenhänge einzubinden. Jetzt ist ja schade, dass jedes Stück so vereinzelt ist, dass es gar keine Koinzidenzen gibt und keine Bezüge. Wir haben ja durchaus eben auch Kollegen von dir, die sich auch mit Bloch äh, auseinandergesetzt haben, auch zum Teil zum ersten Mal, manche auch zum, nach einer langen Vertrautheit mit Bloch und äh, das wäre jetzt schon sehr interessant, die direkt dazu vergleichen. Kann man aber auch Anregen auf diesem Wege, dass das im Internet ein bisschen durch hin und her klicken äh, vergleichbar ist, ja, die verschiedenen absolut. Ansätze. Stücke sind ja alle sehr verschieden geworden und das ist, glaube ich, auch bei äh, so jemand wie Bloch nicht verwunderlich, der mhm. ja doch äh, auch sehr viele Verbindungen beim Denken sich zugetraut hat, die äh, nicht jeder Philosoph jetzt machen würde. Das macht ihn ja auch ein bisschen unhandlich in mancher Hinsicht. Ja, oh, und... Faszinierend ja. für Künstlerinnen und Künstler, aber ja. auch. Schön ist dass bei deinem Stück natürlich auch, dass Bloch selber im Titel vorkommt. Äh, da ist sofort klar, äh, wo sich das Ganze abspielt. Also außer, wenn wir an den anderen Komponisten denken. Ja. Ich glaube, ich okay. habe dann direkt Ernst Bloch hier irgendwo geschrieben. Mhm. Mhm. Auch, dass es in der Gegenwart stattfindet. Äh, also das ist das Nachleben von Bloch. Genau, ganz genau. Das, äh, wer weiß, vielleicht träumen ja die Toten immer noch, das wissen wir ja. Ja, zumindest als Idee wäre ja auch bei Sophie Scholl nicht uninteressant. Das stimmt und das okay. kommt so direkt jetzt nicht vor, aber ähm, es gibt schon so ein paar überzeitliche mhm. Szenen da. Und in der Oper gibt es ja auch nicht nur eine Zeitebene, gibt ja nicht nur die Zeitebene so. von Sophie, sondern auch eine heutige und ähm, insofern. Ähm, ja. es gibt auch, Es gibt auch das Wort träumen mehrfach in der Oper. Ah ja, das ist ein guter, wann ist die Premiere denn nochmal? Die ist, ist jetzt am 1.10., Am ja. gibt es ein paar weitere Aufführungen noch im Oktober, dann gibt es eine längere Pause und weitere Aufführungen im März, April, Mai nächsten Jahres. Ah ja, das heißt, egal wie sich die Lage jetzt entwickelt, das wird auf jeden Fall... Äh, ich denke ja, ja, ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergedanke, dass hm. wenn wir im Oktober nicht offen haben, dann wenigstens im März hoffentlich. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Ja, ja. Aber drücken wir mal die Daumen, das ganz im Sinne mit Ernst Bloch, wenn wir ja. zu hoffen, aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt. Ja. Sehr schön fand ich übrigens bei den Zitaten das allerletzte, was auf die nächste Seite gerutscht ist, dass äh, der Mensch ist immer ein Lernender, die Welt ist ein Versuch und der Mensch hat ihn, hat ihn zu leuchten. Ja. Äh, das passt nämlich auch nach Amerika eigentlich gut, ne? weil zum Beispiel von Amazon gibt es ja dieses berühmte, nicht Amazon, der Versandhandel, sondern der Philosoph, ja. <lacht> ja. der ähm, auch sagte, the world exists for the education of each man. Mhm. Das, was auch eigentlich dieses Hoffnungspotenzial schon mit drin hat oder auch die, die Verpflichtung aber, äh, ja. auch aktiv was zu tun ja also ja. eben das hoffen ist ja nicht nur abwarten und ähm, irgendwie ja, das sagt der ernst auch auch ganz deutlich mehr ja. aktives handeln ja. und hoffen und, ja und das wirkt bis in den mittagsschlaf ja. hinein die <lacht> ja. nee, toll ich glaube wir haben bedanke ich mich erstmal für das Gespräch ich werde es jetzt ein bisschen kürzen äh, aber.